Hallo, heute will ich euch mal überraschen mit Franks besten Wurstsalat. Ich habe vorher sowas nie gegessen. Ich habe mir auch sowas nicht gekauft. Den habe ich mal bei Frank probiert. Ich finde ihn einfach weltklasse. Ne? Ja, so kam mir spontan die Idee. Viel Spaß. Immer von gut und günstig. Damit wir was sparen sind. Da schneiden wir jetzt eine In ganz, kleine, Karte, ne? ganz ja. kleine Stifte. Ja. Und wer sich richtig viele Arbeit machen will, der kauft eben eine Wurst, die noch praktisch am Stück ist. Ne? Mhm. So ist es aber einfacher. Dein Wurstsalat der schmeckt auch weltklasse. Also ich kriege ihn leider nicht so hin. nicht so fein schneiden ja. einfach nur schneiden okay also du schneidest jetzt nur so längs also, also nicht im würfel nein, ne? nein. Ja, das okay. kriegt man ja nicht auf die gabel alles klar okay so das haben wir Das haben wir. jetzt geht es darum pfeffer Pfeffer aus der Mühle. an pfeffer nicht sparen Pfeffer der pfeffer macht ne? mhm. ja auf die Menge mindestens ein mindestens einen Teelöffel wenn ich sogar mehr nee, das hab. ist mehr das ist ja ein Esslöffel ja, schon. dann auch ein Esslöffel das geht unter nach also so Alles diese klar. Menge fest okay. dann die Gurken hinein ich habe das immer in einer anderen Reihenfolge gemacht das, Ach ist, so. egal, das ist egal ist egal dann die Zwiebel die kann man noch ein bisschen aufeinander dribbeln. Ja. Ringe natürlich ne ja. Auch hinein. Das können auch normale sein. Ne? Das, das aber sieht schöner aus, wenn das so Ja, ist. also besser rote, okay. Dann, das Wichtigste, Gurkenwasser. Gurkenwasser, ja. Ungefähr so viel, dass die restlichen ja. Gurken noch bedeckt sind. Ja. Bisschen... Bisschen von so Blumenöl mhm. und noch ein bisschen Essig, ganz normaler, den billigsten Essig, den es gibt. Einfach Obwohl essen. ja in der im Gurkenwasser ist ja schon Essig drin. Ja, aber ich muss erst mal gucken, ob ich Essig noch habe. Zwei Sprüher. Zwei Sprüher Essigessenz, okay. Dann noch ein Lorbeerblatt. Eins oder zwei? Wer es stärker möchte, macht ein großes rein. Ja. Zwei Stück machen wir ja, rein. Das kommt ja dann hinterher raus. Ne? Ja, und dann kommen noch Wacholderbeeren rein. Wacholderbeeren. Da habe ich letztes Mal so viele reingemacht. Ja, ah. Die finden sie noch nicht. Deswegen sage ich ja, Vorbereitung ist alles. Ne? Wacholderbeeren wie viel? Eins, zwei, zwei. drei, vier. Vier Stück. Oh, heute machen wir fünf. Und dann kommt die Wurst rein. Ja. Der Wurst schön hier. Man kann auch eine größere Schüssel nehmen. Also ich kann euch nur sagen, kocht den unbedingt, also bereitet den mal zu. Wer gern Wurstsalat isst, äh, wie äh, zwei Tage ziehen lassen. Je ne? länger, umso besser. Ja, äh, also im Kühlschrank zwei Tage ziehen lassen oder drei Tage. Der schmeckt einfach weltklasse. Hier ist alles sauber, hier kann man auf den Tisch essen. Ja. So. Und je, je länger das zieht, umso leckerer schmeckt der. Also mit dem Gurkenwasser schön ja, vermengen. Ne? Richtig. Ja. Wenn es einem zu wenig ist, noch ein bisschen Gurkenwasser rein, aber kein Salz. Die Wurst ist salzig. Ja. Und das Gurkenwasser ist auch schon... Wenn man möchte, kann man noch eine ganz kleine Fliese Zucker dran machen. Aber nur ganz wenig. Ja. Okay. Ein bisschen Würfelzucker habe ich jetzt gerade. Ja. Aber den Zucker kann man auch weglassen. Gut. Und dann machst du einen Deckel drauf. Den Deckel drauf machen ja. und mindestens, also einen Tag erstmal ziehen lassen. Und dann ab und zu mal umrühren. So muss der aussehen. Okay. Ja. Ich mache noch ein bisschen Gurkenwasser drauf. Sag noch mal Das war das. Das war das ganze Geheimnis ja. Also ihr lieben, das ist Franks wurstsalat Weltklasse also finde ich ähm, ja dann viel Spaß beim nachzubereiten und auf jeden Fall im Kühlschrank mit dem Deckel einen Tag ziehen lassen. Äh, probieren, eventuell noch mal ein bisschen Gurkenwasser rüber und dann noch mal einen Tag ziehen lassen. Und dann kann ich nur sagen, einen guten Appetit. So, jetzt wird es verschlossen. Wunderbar. Danke, Frank, fürs Zeigen. Prima.